Ja, äh, wir laden noch mal irgendein random City hier und starten nochmal. mal. Ähm, und ja, also ich, ich glaube es ist halt wirklich, dass man einfach ein bisschen in der Gegend rumfährt und ähm, einfach Dinge entdeckt. Ich weiß halt nur nicht was für Dinge, was ist das denn hier eigentlich? Auch Streichhölzer, ne? Ähm. Nymphonia, Okay. Äh, oh, wir haben noch, Also das ist jetzt unser neues Auto hier. Wir packen jetzt hier mal. Das Fernseher können wir, glaube ich, das was brauchen wir, glaube ich. Äh, ich habe die Radkappe. Genau, die Radkappe können wir nämlich auch abnehmen. Vielleicht ist es auch das Ziel des Spiels, dass das Auto, das Auto am Ende nicht mehr rostig ist. Mount. Oder haben wir noch. Wir haben ja immer noch Reifen hier, ne? Ähm, Mount. Ist ja vielleicht, also wir haben jetzt hier. Ist ja jetzt hier komplett, ähm... Können neuen Reifen draufklöppeln. Dismount hier den Reifen. Die frage, welcher besser aussieht, ne? Das macht nicht den großen Unterschied. Pick up. Oh, pick up hier. Mount. Der sieht irgendwie nicht anders aus, aber wir, wir können zumindest eine stylische Radkappe drauf, äh, draufpacken. Äh, die Tür hier... Moment, ist hier hinten noch was vielleicht? Ne, von hier sind wir ja gekommen. So, die Tür machen wir mal zu. Das können wir eigentlich noch mitnehmen hier, denke ich. So, ähm, hier unten eigentlich noch was. Hier unten ist noch was versteckt. Wartet mal. Das ist doch hier noch. Das ist doch hier noch. Äh oh. Ich das Auto eigentlich nur ein Stück äh, bewegen. Pick up. Mount. So. Push. Das Holz sich, glaube ich, hier jetzt im Weg. Komm, Auto raus. Wir müssen fahren. Komm. Oh Gott. Aber hier unter ist definitiv irgendwas. Wow. Okay, Guck mal halt so. Ich glaube, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Oh, jetzt sind wir im Keller. Ähm, genau, hier ist noch hier ist noch die alte Heidi. Was haben wir denn hier noch? Was ist das denn hier? Ey? Das ist ja hier ein cooler äh, äh, Baum, Duftbaum, ein Käfer dran. Das klemmen wir uns ins Auto rein hier. Tür auf. Und äh, anhängen. Zack, haben wir den Käfer da hängen. Äh, den können wir uns auch mal mitnehmen, hier den Duftbaum. Äh, sicher ist sicher, wir können ein paar mehr einfach ranhängen. So, je nachdem wie viele wir so finden äh, unterwegs. Heidi bleibt diesmal hier. Was, ist denn hier. was ist denn hier eigentlich drin? Ist Öl drin, aber Öl brauchen wir eigentlich nicht. Ist Alkohol drin, den brauchen wir eigentlich auch nicht. So und jetzt gucken wir mal, ähm, ob wir jetzt hier rauskommen. So, genau, schön. wir müssen die Kanister noch mitnehmen hier, ne? Pick up. Was war hier denn eigentlich drin? Weil hier war Wasser drin. Und äh, hier sind zwei Liter Benzin nochmal drin. Gut. Vielleicht können wir das auch noch gleich mal ein bisschen auffüllen. Ach ja, das Gewehr brauchen wir auch noch, ne? Stimmt. Gut, dass wir noch dran denken. So, einfach mal kurz hier ein bisschen Benzin reinfüllen. Dann müssen wir ein bisschen weiterkommen. Okay, jetzt voll. Was haben wir hier denn eigentlich noch? Ah. Hier so ein bisschen äh, ähm hier Sport. Ich, ich frage mich immer noch, was das hier ist, ne? Ist das nicht ein Goldbahn, ne? Den brauchen wir garantiert für irgendwas. Nehmen wir alles mit. Zack. Ähm. Ach ja, Moment. Ich <lacht> soll den Kanister hier nochmal mitnehmen. Ups. Ich glaube ich nichts Wichtiges. Also, wir können das Ganze, wir können das ganze Gebäude auseinandernehmen. Ne? Moment, wartet mal. Vielleicht kommen wir jetzt, vielleicht kommen wir so hoch. Das testen wir mal jetzt hier. Jetzt hier hochlaufen können. Ha! Boah, ein -Schwert. Was ist das hier? Äh, uh, Kanalis. Okay. Das nehmen wir mal mit hier. Musst du wissen, wie, ne? So. Das hängen wir auch nochmal dran. Zack. Müssen wir wieder hochlaufen hier nochmal? Weil wir brauchen das Amurai-Schwert da hinten. Das, das will ich haben. Das wollen wir auf jeden Fall mitnehmen. Und ich muss nur mal gucken, wie wir das Brett hier ein bisschen besten hinstellen. So, vielleicht? Willst du hochlaufen? Na komm. Tu es, Junge. Tu es. Er will nicht. Er wehrt sich noch ein bisschen. Jetzt aber. Ha. So, Samurai-Schwert. Okay, das können wir aber. Ja, wir können es leider nicht so benutzen. Aber mir gefällt es. Wir nehmen es mit. Dann gucken wir, dass wir den einmal auch noch mitnehmen, für was auch immer. Vielleicht, äh, um damit das Blut, äh, unser, das Blut. Also Blut reinzufüllen von irgendwelchen Leuten, die wir unterwegs treffen. Um dann Blut zu spenden. Wow. Warum dreht sich das Brett denn einfach um? Warum, äh, warum tut es das? Vielleicht... Äh, ja, jetzt hätten wir es gerade graben können, ne? Vielleicht hier so rum lang? Naja. Ah, Vielleicht gleich mal so machen sollen, ne? Was haben wir hier noch? Uh, hier haben wir nochmal einen richtig schönen Spiegel. Den nehmen wir da auch mal mit. Ah, auch mal runterschmeißen hier. Zack. Und den Eimer. Hier ist auch noch Wasser drin. Ja, gut, okay. Sehr gut. Mal hier ablegen, äh, das Gewehr noch mal mitnehmen. So <lacht> hätten wir das auch noch mal mit eingepackt. Hier die Munition immer mit Sicherheitshalber mit äh, so zack. Und jetzt fahren wir hier los. Mist. So. Tür zu. Ach Gott, wir wirken das Auto auch immer wieder ab hier, ne? Die haben Bremse noch angezogen? Ja, ne? Bestimmt. So, jetzt, jetzt räumen wir, glaube ich, ein bisschen. Ja. Ach komm schon, Auto. Der hier komplett halt fest, ne? Oh, shit, die Tür abgenommen. Ist aber auch Gewohnheitssache, dass man F drückt. Ah Gott. Das Auto ist, glaube ich, äh... Ups. Ja, äh, jetzt rollt's raus hier. Raus! Gut. Puh. Sieht hier nur... Oh, das ist ein Samurai-Schwert. Nicht vergessen. Oh Gott. Was hast du gedrückt? Äh, wo ist das Samurai-Schwert hin? Hallo? Super, ich glaube, das äh, liegt irgendwo, wo es nicht liegen sollte. Da. Pick up. Ja, sieht ein bisschen chaotisch aus hier in der Bude. Komm mal nachher. Wo ist unser Auto hingerollt? Verdammt. Haben wir auch einen Namen? Oh, Moment, ist ein Brief. Ey, komm raus, Brief. Uh, please visit me. Love mom. Aha. Okay. Gaming. Uh, kanal ist YouTube-Channel. der an der Rückseite irgendwie. Nee, da ist nichts drauf. Ja, okay. Was denn hier noch? Auf jeden Fall irgendein Text hier, oder so. Ähm... Ja gut. Die Postkarte haben wir gefunden. Sonst keine Rechnung hier, alles klar. Ja, da muss ja jemand hier gewesen sein, um uns das Ding einzuwerfen, ne? Oh, wo ist das denn da? Ja, machen, gehen wir jetzt gleich mal hin. Oh Gott, nein, Auto bleibt stehen, bleibt stehen. Hilfe. Ah. Gut. Sind aber nicht die Gänge hier oben, ne? Nee. Was ist das denn da oben? Was ist denn das hier eigentlich? Gucken wir mal. Parken verboten. Super. Halten wir doch mal hier an. Jetzt habe ich schon immer so was wir brauchen, ne? Oh, guck. Was ist das denn hier? Das Auto. Das ist ja... Das ist das gleiche Auto, was wir haben? Man könnte es. Krass. wir könnten halt unser Auto quasi jetzt hier komplett umbauen. Machen wir aber nicht, denke ich. Aber wir haben eine neue Tür. Die nehmen wir mit. Die Tür. Halt, ähm die bauen wir hier ab. Und... Ähm Dass wir den Spiegel mal irgendwie abnehmen. Ja, ähm, so. Und packen den jetzt hier ran. Klingt nicht ganz so gesund das Auto. Ah, wir haben hier noch neuen. Ne, schade. Wir, wir brauchen nämlich noch so eine. Den Kühler brauchen wir. Ja, aber wir haben einen neuen Duftbaum. Den hängen wir uns auch wieder ran hier. Hier hinten noch? Was haben wir denn da noch? Moment. Wie ist denn das hier? Pick up. Das sieht. Jetzt aber erstmal kurz schlafen hier. Äh, bis die Sonne wieder aufgeht. Wupp. Jetzt lief der Motor die ganze Nacht. Naja, egal. Sieht viel besser aus. Perfekt, als wäre das hier unsere Garage. Aber hier noch, hier ist noch ein äh, ist noch ein Rückspiegel. Fliegenklatsche brauchen wir nicht. Hat er hier noch? Wie viel wie, wie hat er denn im Tank hier überhaupt drin? Ah, Tank ist leer, okay. Äh, dann lohnt es sich auch nicht. Den mitzunehmen. Fahren wir die mal mit unserer Kiste hier weiter. So. Fahren wir weiter. Während hier alles rumbaumelt. Und ähm, Tankstelle gab es hier auch noch nicht bisher. Aber wir hätten noch ein bisschen nachgefüllt unseren Tank, aber wir bräuchten eigentlich noch mehr. Nett aus hier hinten. Ich, bin ein bisschen im ich hoffe, wir kommen in keine Polizeikontrolle, sonst haben wir ein Problem. Also ich meine, so wird es Problem. Na, ja, gucken wir mal. Oh, okay. Ist das Game gecrashed? Äh, ja, das Game ist gecrashed. Cool. Okay, dann lassen wir es auch an dieser Stelle, glaube ich mal. Ähm, das, war <lacht> das war der Long Drive. Äh, wenn euch das Spiel gefällt, schaut gerne in den Steam Shop unten vorbei. Also, auf jeden Fall, also man kann auf jeden Fall in der Gegend rumfahren und so Bereich wieder einsammeln. Ähm, lasst gerne eine Bewertung da, schreibt einen Kommentar in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt. Und äh, bis zum nächsten Mal. Haut rein.